Ostersamstag 2023 – deutschlandweit wurden allein für heute über 100 Ostermärsche angekündigt. Darunter viele Großveranstaltungen, in etlichen Großstädten gleich mehrere davon. Auch in der Schweiz und in Österreich finden Friedensmärsche statt. Hier in Bonn ist der Sitz der Initiative Netzwerk Friedenskooperative, die einen Großteil der Ostermärsche koordiniert.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 Bürger unterschiedlichster politischer und sonstiger Hintergründe verleihen ihrer Sorge über einen drohenden Krieg in ganz Europa durch die Ostermärsche Ausdruck. In dem gemeinsamen Bedürfnis nach Frieden eint sich die Vielschichtigkeit der politischen und ethischen Richtungen. Denn wenn Bomben fallen, treffen sie jeden unabhängig von der politischen oder sonstigen Einstellung. So die logisch nüchterne Einsicht, um in vereinter Kraft die Kriegstreiberei zu beenden. Die Initiatoren sprechen von einer Zeitenwende. Sie sind der festen Überzeugung, dass es insbesondere in diesem Jahr wichtig ist, dass die Forderungen der Friedensbewegung einem breiten Publikum bekannt gemacht werden und zu einem öffentlichen Diskurs führen. Klar TV ist heute für Sie dabei und dokumentiert die aktuelle Stimmungslage in der Bevölkerung. Ein absolut klares Ja für Verhandlungen, ein klares Ja für äh, den Einsatz von diplomatischen äh, Methoden ähm, und nicht weitere Waffen in Kriegsgebiete liefern. Ich denke, da standen wir in Deutschland 50 Jahre für, dass wir das nicht tun. Welche Erwartungen haben Sie? Ähm, ja, ich hoffe, dass wir Gehör bekommen, dass die Leute darauf aufmerksam gemacht werden, dass der Frieden auch kommen kann ohne Waffen, dass wir auch mit Verhandlungen dafür sorgen können. Und ja, ich einfach, dass wir ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit geraten ne, und das nicht so in den Hintergrund gerückt wird. Weil ich da gegen den Krieg bin, ganz einfach. Gegen, gegen Konfliktlösung mit Waffen. Wenn jeder nur auf jeden schießt, kommen wir nicht weiter. Ich, ich sehe es als wichtig an, dass man äh, trotz der schwierigen Zeiten trotzdem auf die Straße geht für Frieden und gegen Aufrüstung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 Also, ich verstehe, dass Ukrainer sagen, wir wollen uns verteidigen, wir wollen Waffen haben und so weiter. Das ist, glaube ich, das Normalste der Welt. Wenn ich angegriffen werde, brauche ich Waffen. Ja? Aber ob das der richtige Weg ist, da haben wir wiederum Zweifel daran. Wir gehen davon aus und sagen, immer mehr Waffen wird nicht zum Frieden führen, sondern insbesondere in der ganz konkreten Situation eher zu einer weiteren Eskalation. Aber alleine, dass der Krieg gegen eine Atommacht ist, ja?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 Ich denke, dass die Waffenlieferungen falsch sind, dass die Politik zu wenig Diplomatie entwickelt, um auf eine Verhandlungslösung in dem Ukraine-Krieg hinzuarbeiten. Nein, die Medien sind schlecht gestrickt im Moment. Äh, also wir erleben das so, dass die Medien, die Talkshows alle für Waffenlieferungen, für die Meinung der Bundesregierung und so weiter, für das Paket von Olaf Scholz, für Aufrüstung und so weiter arbeiten und äh, kritische Stimmen werden weitgehend überhört und äh, ja, kommen nicht wirklich durch. Wir müssen unsere eigenen Medien bemühen, wie unsere eigenen Friedenszeitungen und so weiter. Aber es ist, ein, ein, es ist traurig, wie das in der Medienlandschaft im Moment aussieht. Weil sie sehr, sehr einseitig orientiert auf, auf diesen Krieg setzen. Der Friedensforderung, Nachdruck zu verleihen, dem Frieden eine Stimme zu geben, laut zu werden. Die deutschen Leitmedien haben vor kurzer Zeit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 Das friedliebende Volk will sich mit seinem klaren Nein zu Waffenlieferungen und seinem deutlichen Ja zu Verhandlungen Gehör verschaffen. Die Politik dürfe nicht einfach im Alleingang und über die Köpfe der Bevölkerung hinweg Handlungspakete schnüren und den Menschen aufbürden. Für alle folgeschweren Entscheidungen wie aktuell in der Ukraine-Krise brauche es einen offenen Diskurs, bei dem alle Stimmen gehört und miteinander abgewogen werden.